zu so einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies. Heute machen wir weiter mit den Minigames. Wir haben letzte Folge drei Minigames geparkt. Dafür war die Folge aber auch 26 Minuten lang. Tut mir leid. Aber das Minigame war einfach oder halt ja ungefähr die beiden mehr oder weniger waren halt ziemlich kurz. Deshalb, ja, tut mir leid. Ich denke mal, wir werden aber diese Reihe nicht machen, die drei, weil ich will die Folge nicht so lange machen wie jetzt Mal. Aber auf jeden Fall machen wir jetzt weiter mit Zombie Aquarium. Klicks zum Füttern der Zombies auf das. Oh, was ist das denn hier? Okay Verstehe ich jetzt nicht Ich verstehe das nicht, aber das ist Interessant, das ist sehr interessant Okay, ich brauche 1000 Sonnenenergie, um zu gewinnen. Für 100 kann ich einen weiteren Zombie holen, damit es schneller geht Hier kriegt er dann meine Fritzen Ach, die werden grün und sterben die aus, oder was ist los? Ich habe jetzt nicht daneben klicken mit den Sonnen. So, machen wir hier nochmal einen hin. Zack, zack. <lacht> ich finde das irgendwie voll lustig. Komm, packen wir noch einen hin jetzt. Zack. Fress mal hier. <lacht> Warum finde ich das so lustig? Nein! Nooo, die sterben! Okay. <lacht> oh Mann. So, guck mal, unser Aquarium voll mit wunderschönen Zombies, ey. Aber was sind das für Gehirn wie wir gegeben? Wo, wo haben wir die? Hm, ein Mysterium, was niemals beantwortet werden wird. 1, <lacht> 2... Wie viele haben wir denn jetzt eigentlich? Ich kann dir ja nicht mal erzählen. Oh nein, erst was. Komm, wir müssen was essen, Leute. Erst was. Nice. Ja, hier packen wir hier nochmal ein paar. Die Ah, Ich kann nur welche packen, wenn wir auch, wenn ein da was essen will, glaube ich. Nur dann kann ich, glaube ich, was. Packen. Aber Ich finde das irgendwie verlustig. Oh mein Gott, wie viele ich einpacken kann. Oh mein Gott. Okay, vielleicht haben wir noch drei Spielmodi in dieser Folge. Oh mein Gott, komm, mal noch mehr! Komm, mal noch mehr hin! <lacht> oh mein Gott, wie viel! Ja, esst was! Esst was! Hallo, sonst stirbt der aus! Leute! <lacht> oh man, das ist so nice! Das ist echt nice! Komm! Oh, die Musik rast auch so richtig aus! Das ist viel zu viel hier! Mach mal hier nochmal drei hin! Wenn die jetzt hier aussterben, ne? dann, dann werde ich aber wütend. Ah, man hat Maus Mausklicken, tut mir leid. Ah! <lacht> oh Mann, was ist das hier? <lacht> Komm hier, meine. Wenn meine, meine schönen Zombie-Gebrüder. Gewonnen! So, jetzt könnt ihr ja verhungern. Tschüss. Okay. Kombat. Uh, da bin ich schon mal, schon mal schon mal gespannt. Backhold mit Twist. Also wieder Backhold. Aber mit Twist? Mit Twister? Mit Twisterboden? Oh nein. Oh was? Warte, was? Was ist das denn jetzt? Okay, das verführt mich gerade mega. Hä? Ich versuche einfach alles. Ich klicke einfach überall drauf. Ich habe keine Ahnung. Das ist so komisch. Ich passe einfach gar nicht mehr auf. Ich check das nicht. Ah ja. Überall draufklicken. Haben haben wir meine Maus. Wunderschön. So. Wir brauchen einfach ja, 75 Mal einen Dreh. Dann haben wir gewonnen. Wenn nichts mehr funktioniert, sollte man am besten einfach hier sowas machen, mache ich aber nichts, wenn ich nicht brauche. Kein Zug mehr möglich, was? Wieso? Achso, das meinten die damit. Ah. Ja, dann ist das doch unnötig. Ja, keine Ahnung. Was killt ihn. Nein! Ey, ey, ey, ey. So finde ich das nicht Okay. Oh, da dann... ja, schaffen wir sogar mehr in dieser Folge. Das wäre echt nice. Spam, spam, spam. Irgendwas wird schon passen. Na los. Irgendwas. Hier hinten war das, okay. Okay, hier war noch was. Aber mich oh, ist es voll genug Taktik, was ich hier mache. Aber keine Ahnung. Was funktioniert? Aber komm mal, nochmal neu hier. Für die Münzen nehme ich natürlich gerne an. nicht, Ah, das geht auch nicht. Okay. Also, da. Dann schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Machen wir hier mal stärker. Ja, mach halt dann was. Geht nicht? Okay, dann machen wir nochmal neu. Du bist weg. Du bist mal weg. Boah, innerhalb von weniger als 10 Minuten schon zwei Minigames durch. Das, das, das ist doch schön. Wird das jetzt gleich nicht allzu lang. Das Einzige, was wir jetzt machen, sind die ganzen Minigames und so machen. Also. Ne? So krass ist es auch nicht. Es gibt auch viele verschiedene Versionen von diesem Spiel, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es in den Konsolen-Versionen in der Handy-Version. Äh, ja, keine Ahnung, halt andere Minigames oder so, die, oder Exclusive-Konten halt. Weißt du? Wenn einer von euch da besser Bescheid weiß, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Auch wenn das Video jetzt schon, ich weiß nicht, vor euch zwei Jahre her also ist, keine Ahnung. Würde mich trotzdem interessieren. so, ja, ich weiß es halt schon, aber. Weiß ich nicht, ob ich. Zeit nehme und dann sowas nachgucke Oh, das war ja nice. Oh, oh, Kombo, oh wombo -Kombo. Damn Oh, oh, oh Unter 10 Minuten nice. Okay Prost, Problem groß Das mir klein Das heißt, die sind OP und die sind schwach Nein, warte, weil die klein sind, sind die Schnell und weil wie groß sind wir? Langsam. Richtig? Habe ich das richtig verstanden? Sie sieht so aus. Oh, yeah, yeah. Das war richtig zu sein, was ich bedarf habe. Ja, packen wir die mal hier. Äh, in die Hand. Na, ja, ich bin euch. Ja, und ja, ich bin schneller. Nein, hat sind die noch getroffen. Das ist epic, Mann. Epic. Epic. Das ist epic, Luigi. Oh nein. Ja, ich brauche keine Weile, ich brauche was zum Schießen. Schießer. Ja. Danke schön. Nein, da kommt noch mehr. Bombe. Mm. Kann, kann ich was anderes bekommen als bombe schön und gut wow ist auf ecstasy <lacht> weg mit dir hier hau ab niemand mag dich hau ab hau ab ey drei wellen interesting Musk. Was? Hey, hey, hey, hey, so finde ich das nicht okay. Verreckt. Hoffentlich brauche ich aber auch ein. Egal, machen wir den kaputt, so. Hier hat man auch mal ab, ja, Äh... Äh... Was mache ich denn da jetzt? Äh... Äh... Äh. mal Komm, hau ab! Langweiler. Dieht alles auf. Ja, alles auf. Okay, ganz viele Bomben. Warum auch nicht? Bomben für ich immer schön in meiner Hand. Weg mit dir. Du hast auch mal ab hier. Hat's Oh nice money. Finde ich natürlich immer nice, wenn ich Geld bekomme mit meiner Hand gerückt. Komm, kann ich meine Weihnachtshabende, sieht das zumindest ganz schön. Ho, ho, aus? Mit dich, ich mach So, wegen mir durch. Zach, zach! Shoo, Oh yeah! Ach, jetzt kriege ich den Brüchen. Oh. Nee, dazu sage ich nichts. Ey, ey, da unten wird's es knapp. Puh. Da unten wird es wirklich knapp. Was ist denn hier los? Ey, ey, ey, ey. Puh. Hau mal ab hier. Niemand mag euch. So, Bruder, muss man beschützen. Bruder, beschützt. Gute, Gute, Gute. Boah, wir schaffen ja heute richtig viele Modi. Krass. Bin ich natürlich ganz nice. Ganz nice, nice. Boah, oh, aber keine 40 Folgen oder so am Ende. So, oh, hauen ab. Tschüss. Tschüss. Und das war's. Nice. Ja! Huh! Nice. Portal Combat, was ist das? Hat bestimmt mal was mit Portal zu tun, irgendwelche ne? portal bin, oder? Sie <lacht> kommen, N nein! Coming. Ich habe eine Befürchtung. Warte, was soll ich denn machen? Soll ich es so machen? <lacht> oh, einmal da. Nicht. Ich check's wirklich nicht gerade. Hop mal ab hier! Keine Ahnung, Mann, was geht denn hier ab? Okay. Keine Ahnung, du! Was gibt dir mir so viel? Was? Das ist ja voll gemein! Portal wird neu platziert! Was? Ey, das ist doch voll gemein hier! Haut ab! Weg mit euch! Bro, weg mit euch! <lacht> ich weiß nicht, ob man es merkt, aber so klein wenig verzweifle ich. Ey, da ist sie durchgekommen! Halsmaul! Laber noch nicht! Kacke, der sieht den gar nicht. Deshalb. N Nein! Nein! Aber der kann da durch das Portal schießen. Man killt ihn schnell! Ja. Ah, das ist interessant. Interessant. Oh, Vier. gegen vier. Oh, die können ja auch so. Oh, das. Oh, eine Kombi ist hier gefragt. Oh, eine nice Kombi. <lacht> Warte. Warte, warte, warte. Das heißt, ihr könnt da dann da hin. Und dann hier schießen die hier durch. Und wenn ich so mache, können die hier durch. Okay. Das ist heißt blöd, dass ich das dahin passiert habe. Ist so das Allerschlauste. ich weiß. Boah, was ist denn da los? Nein, haut ab! Gar keinen Bock, ey. Oh, oh, was? Was? Weil was ist passiert? Warum ist das weg? What? What happened? Ich hab's nicht mitbekommen. Ich war blind, okay? Sorry. Sorry. Sorry, Guise. I was ah, game. Okay, da wurde noch getroffen. Hm, was? Boss. Ah, okay, da kommt aber keiner hin. Da kommt aber zumindest keiner hin. Okay, ja, gut, die Portale, sind nur ein wenig nervend und komisch platziert, aber die können mich so nicht treffen. Da kommen wir nämlich nicht hin. Wollen euch? Packen wir hier noch so einen hin? Was sind denn da jetzt los, äh? Was wollt ihr langweilen? Uh, weg mit euch. Die sieht er nicht? Die sieht er nicht? Kein Kommentar. Kein Kommentar. Keiner. Warum greift er den nicht? Weil er nicht sieht. Was machen denn da jetzt? Was? was? Haut ab! Kommt letzte Welle jetzt. letzte Gegner. Haut ab! Niemand mag euch! Verzieht euch! Raus! Raus! Raus! Dieses Fiasko ja. Nice. Nice. Und das war's dann. Da die letzte Folge so lange war, werde ich für diese Folge jetzt aufhören. Und ja, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bin auf jeden Fall schon mal ges äh, gespannt drauf. Was nächstes kommt? Haben. Wir haben in dieser Folge viel geschafft. Ich glaube, die werden alle immer kürzer. Wir sind gekommen auf jeden Fall sehr, sehr weit. Und ich glaube, in den nächsten Folgen werden wir die Minispiel schon abhaken und dann zu den Rätseln kommen. Da bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt drauf und geil drauf. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt und geil drauf. Bye!